Hallo zusammen, ich bin der Lukas. Und ich bin der Kevin. Wir haben unsere Lehre Laufen frisch abgeschlossen und zeige euch jetzt, was wir da alles gelernt haben. Kommt mit! Was mir an diesem Beruf besonders gefällt ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ich bekomme meine Aufgaben jeweils im Voraus zuteilt und kann dann selbstständig arbeiten. Das Stapelfahren macht mir auch immer sehr Spass. Wenn man auf diesem Beruf arbeiten möchte, sollte man mit Zahlen umgehen, körperlich fit sein und Freude daran haben, in einem Team zu arbeiten. Interesse am Beruf und im Unternehmen sollte man natürlich auch haben. Während der Lehre durchläuft man hier alle Abteilungen der Logistik. Wir lernt, Waren für die Welt wie den weltweiten Transport vorbereiten, aber auch wie die Produkte aus unserer Produktion und Handelsware eingelagert werden. Das heisst, Waren kommissionieren, bereitstellen für den Post- und Bahnversand, LKWs beladen und entladen, Waren entgegennehmen, kontrollieren und im System einbuchen und einlagern. Ich finde es hier gut, dass man dort arbeiten kann und dass wir ein sehr gutes Arbeitsklima im Team haben. Das war unser Alltag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es dir gefallen hat, schick uns doch jetzt deine Bewerbung. Wir freuen uns auf dich.